Okay Neck, what is? Das wird doch klappen, oder? yeah Das hier. Verdammt. Wenn man die nur an der richtigen Stelle hätte und da hoch. jetzt einen Schritt mehr nach hier bringen und dann dort. Ich wüsste nicht welcher Block da am Weg stehen könnte. Wenn die beiden da noch hinkriegen würden könnte man darüber durchaus erstmal das hier. Bräuchte jetzt nur noch eine, die da drauf ist. Könnte man da oben. nichts. Nein! Nicht wieder zurück! Nein! alles sind wieder zurückgesetzt. Dabei waren wir schon fast da. Deprimierend. Ich gebe auf. Aha. Unbilder. Ach, hier sind wir lang auf Stufe 2. Oh je, da müssen wir noch mal zurückkommen, wenn wir ein paar mehr d gefunden haben. Da sehe ich Peefs. Hey Beefs. Okay. Zwölf und Spinne. Diese Spinne ist die Nummer 8, das heißt. 22 bis 12 minus 8 ist 2. Die Nummer 2 ist dieser seltsame. dessen Namen ich nicht weiß. Das Ding hier. Genau das. So, Augen des Einhorn. Ähm. August das, das ist die 7, das Einhorn ist die 1, also 8. Ich 8 macht 1. Die 1 ist ein Einhorn. Das klingt weird, wenn mir jemand zuhören würde, um das Spiel zu sehen. Ah, ein Mäder. Passiert etwas. Oha. Ein Verständnisbild. Revelio. merkt dazu. Gorgonenporträt. Ein Ölgement ist eine wunderschöne Gorgone und ihren Verehrer zeigt der Weise die Augen abwendet, während er sich beugt, um ihre Hand zu küssen. Das heißt, dass der Künstler dieses Werkes bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv starrt und jetzt für immer als Skriptur in einem Garten in Griechenland steht. Aha. Sind wir auch mit Genau so. Die guten Dinge sind vier. Die mit denen er schon mit hat, Was ist zum Glocken-Turm. Dennoch schon Glocken. Tatsache: Eine Seite die Glocken der drei Schwestern. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Dutz an äh, drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämmer sich majestätisch über eine Schlucht in Giedelscheir erheben. Rüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus laut hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das Geheimnis von Leuten verblüfft. Ja. Leute nicht anders. Hm. täuschend. Ein Buchseite Rebellion. Hier noch eine Seite Kobold Artefakt Hörner wie diese wurden von Kobolden während des Kuhbolt-Aufstandes von 1612 verwendet um Toten zusammen mit den Hexen und Zauberern mächtig auf die Nerven zu gehen Dieses Hohn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden Folgenstoffe mit Gurken und Zola stücken. Vermutlich um es zu dämpfen. Revelio. Aha. Geld. Ach, wo sind wir denn hier? Hm, okay, ein Fröschechor. Hier wird Musik unterrichtet. Froschchchor. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche die den Froschkur von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit sechs Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Das klang aber gerade nicht so. Hallo Homora! You be uh huh. to Aha, da muss die Glocke eingesetzt werden. Mal schön Glockenklang spielen. Musikalisches Rätsel. Geht dieser Turm hier? Wow. Schnlaues Blick. Ein Einhornstatue Sehr großartig. dem anderen Turm das ist das fantastisch Eine und Statue sind eine richtige es ich, ich liebe das Spiel so also wie viele, wie viele Sachen das hier wie viele Sachen das hier zu bieten hat wie viele Sachen video. Hier noch, man elf mal in der Ecke entdeckt hier mal einfach ein bisschen erkundet da muss hier noch eine Glocke sein hier ist die Glocke No. <laughs> Nicht, weil das so rührend war, sondern meine Ohren bluten. Das war laut. -phone users Schlüssel. Rebellion. Ich sehe dich. Es ist auch schwer, das nicht zu tun mit Jetzt sollten wir damit mal zum Mannschaftsraum zurückkehren mit zwei Schlüsselmünzen. Die mega s haben wir leider noch nicht gefunden. Na komm. Okay, wo sind wir hier? Relio. Ach, hier ist noch ein Rätsel. Okay, hier haben wir diese Figur. Das war, glaube ich, zwei, wenn hier durch. Das habe ich mir schon angeprägt. Ja, zwei. C plus vier. Ja, Minus 2 Minus 2, 10 Minus 2 Minus 2, 6 6 ist ein Salamander oder ein Exo oder... Ich weiß auch nicht Das Vieh 7 7 Minus 3 Minus 1 Nummer drei und die drei was ist was für ein Tierwesen? Eine Schlange, eine zwei, dreiköpfige Schlange. Genau diese ja, gut. Aha. Ausrüstungsplätze schon. Das ist skandalös. Nehmen wir noch einen. Hm, das sieht ja fast gut aus. Kann man ja nicht... Den würde ich... Das sieht ja fast besser aus als der hier. Gucken Sie ja, Ja. Passt zum Affedorf und gucken hier. passt auch zum Rest des Stabes das finde ich jetzt halt irgendwie besser es ergänzt den Stab irgendwie das macht das passt irgendwie zum Rest des Stabes macht das ganze rund das ganze irgendwie ab und es ist noch in der richtigen Farbe wäre Bin mir unschlüssig. Das hat auch das hat auch Stil. Es handelt auch so ein bisschen an die. an die für -Fig Figürchen von der alten, der alten Magie. Ja, so sieht das ganz gut aus. Ich nehme mal das, sieht gut aus. Ich muss mal wieder noch Hoxmeet und verkaufen. Dann behalten wir noch die an. Nee, der Schal kein Upgrade. Okay, wir müssen mal verkaufen gehen. Nach Hogsmeade. Jetzt haben wir ja bald ganz hoch die wir hier heute rumgerannt sind. Gibt es hier noch einen Hinweis? Eine Sphinx, da war ich schon mal. Eine Sphinx. Die muss man aber erstmal finden. Hier die Sphinx und dann muss doch hier irgendwo... Ah, hier die Mutter. Nehmen wir die mal mit. Du gehst hier hin. Und mal das noch mal. Hier weitere Handbuchseite Ah, die Klasse noch rum Ich nicht stören. Ich so, auf Stufe 2. Wo sind wir jetzt hier eigentlich gelandet? Wie kommen wir hier wieder raus? Zwischen wird es wieder Tag. Ah genau, hier geht's raus. Katze. Team-Quiz haben wir heute nicht so wirklich gefunden, aber das ist ja auch ist definitiv okay. Hier ich ja nicht lang. Ich weiß nicht genau, weiß nicht. Es ist nicht die Wie kommen wir dahin? Die Herrschaft dieses Schulleiters überleben. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Tja. mir eine freundliche Seele, Hilf? Hey? Ich weiß nicht. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Äh, uh, wieder hier so da waren wir doch vorhin hier geht es direkt zum Young. Wir müssen so gehen hier. Ich habe mich das mal schnell. Wir sind die weiter. Da geht's zur Haf über runter. Hier wofür ist dieses. Beziehung wo ein Eingang. Ein Rätsel. Erstmal Snack nach der langen Wanderung. Ob es hier wohl was zu denken gibt. Natürlich spaziert. Ein willkommener Leckerbissen, köstlich. Ein willkommener Leckerbissen, köstlich. Bin gerade nicht eingedeckt Es wird kein Essen. Interessant. Und das Essen ist im. Ein willkommener Leckerbissen. Ist Köstlich. Ist im Saal. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Was zeigt mir hier die Map an? Süd von Alomora. die Quest gerade aktiviert oder was kann sein. 6 von 16 haben wir schon gefunden. Das ist noch ein bisschen. Ich habe ein paar Schulmarken zu geben, ausmarken. zum gut. Ja. ja. Es läuft. Und wie es läuft. Die Nase läuft. Ein Giffler Großartig. Na dann würde ich doch mal sagen... ich mich auf den nächsten Screen. Da werden wir dann mal in Hauptquests weitermachen. So schaut's aus.